So Leute, jetzt geht's los. Jetzt machen wir wieder dieses Dorf hier komplett kaputt. Komplett Vernichtung, Leute, okay? Ja, erstmal... Wutzauber mal hier Wut, ja, und dann... Ja Natürlich... ist das so, dass dings da nervt ja, dann noch mal Tag ja, das wird schon gehen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann ab hier mal einen Dienst hier retten ja, wir müssen halt schlau arbeiten wir müssen halt, jetzt müssen wir einfach hier lassen hier wird jetzt automatisch, glaube ich geklärt und jetzt hier Beispiel Tag Tag Tag müssen wir alles vernichten. Tag Und Bombe Tag wir müssen als Stau sein Leute ja wir müssen als Stau sein und dann der Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag Tag wenn wir nicht da machen, dann verlieren wir diese Kampf. Ja, Leute. Also. Noch mehr, noch mehr Tag. Noch mehr. Wer können wir denn noch mehr vernichten? Ja, die, die, die nerven uns. Es muss halt ein Organisator machen. Wir müssen diese komplette Dorf vernichten. Ja, Leute. Wie ihr seht dieses dorf ist zu stark dieses dorf hat was drauf dieses dorf hat was drauf Mit engel mit tangel mit hangel so starkes dorf natürlich müssen wir halt kämpfen sonst können wir auch nicht gewinnen das wird ein bisschen knapp wird ein bisschen knapp, aber wir schaffen das schon! Warum denn nicht? Warum würden wir das nicht schaffen, mein Tier? Wir werden das schon schaffen! Tempo, Tempo! Dann mal los, Leute! Ihr werdet das schon schaffen! Ja, Leute, ihr müsst genau so wie ich machen, dann werdet ihr das auch schaffen, ja? Also... So schön war das auch nicht jetzt. Gibt genau das Tempo wie ich. Macht genauso wie ich. Okay Leute, das war's dann. Ciao Leute, Daumen hoch geben und abonnieren nicht vergessen. Ciao, haut rein.